Statistische Programmierung, wie Novostat auch Ihnen helfen kann. Viele unserer Kunden sind Forschungsinstitute oder Unternehmen. Ich erlebe häufig, dass sie gezielt schon Unterstützung benötigen, nicht nur bei der statistischen Auswertung, sondern auch bei der Erstellung des Forschungsdesigns. Heute möchte ich Ihnen einmal zeigen, wie Novostat auch Ihnen helfen kann, Ihre statistische Auswertung entsprechend mit einer gezielten Programmierung zu unterstützen. Beginnen wir beim ersten Schritt der Auswahl des passenden statistischen Verfahrens. Hier haben wir die Auswahl zwischen einer deskriptiven, einer schließenden, einer explorativen oder einer multivariaten Analyse, wenn wir hier zum Beispiel mit komplexeren Zusammenhängen von mehreren Variablen arbeiten. Im nächsten Schritt suchen wir uns die passende Statistiksoftware für Ihre Statistikauswertung aus. In dem Falle beispielsweise SPSS, Starter, R oder SAS. Letzteres kommt häufiger bei Geschäftsanalysen vor. Daraufhin erstellen wir eine Sequenz der Datenanalyse für Sie, automatisieren diese und bei Bedarf Ihrerseits entwickeln wir auch noch gezielte Schnittstellen zur Integration bei Ihnen im Unternehmenssystem. Das Ganze hat dann den Vorteil, dass wir die einfache Anwendung auch auf unterschiedliche Datensätze machen können. Dadurch sparen wir uns einmal die Zeit, erhöhen die Datenqualität und erhalten auch entsprechend die Möglichkeit, ein interaktives Reporting anhand von visuellen Grafiken Tabellen, Präsentationsunterlagen etc. zu bekommen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein bisschen näher bringen, wie Novus dann auch Ihnen im Bereich der statistischen Programmierung helfen kann.